BELL um. Also ich bin Barbara Vorsammer, man findet mich auf Twitter unter Vorsammer, also Ed Vorsammer ist mein Twitter-Name. Ich war in der 18. Woche meiner Schwangerschaft, also im fünften Monat, zur Routinekontrolle bei meiner Frauenärztin, die dann im Ultrastall den Herzschlag nicht mehr finden konnte. Ich habe das am Anfang überhaupt nicht gecheckt, was das bedeutet. Und dann kam aber für mich der nächste Schock, nämlich, dass ich in die Frauenklinik musste, um das Kind auch zu gebären, weil man in der 18. Woche eben nicht mehr einfach eine Ausschabung machen kann. Ja, es ist einfach wahnsinnig traurig. Ich habe ähm, auch nicht damit gerechnet, dass das Kind schon so fertig aussieht. Also es ist natürlich sehr klein gewesen, es war 15 cm groß, 100 Gramm schwer. Aber ansonsten ist inklusive Fingernägeln halt alles einfach dran. Und ja, es war sehr, einfach sehr, sehr traurig, ein sehr schlimmes Erlebnis für mich. Ja. Ich bin damit ja von Anfang an sehr offen umgegangen, weil ich auch wirklich nicht wüsste, welches negative Feedback von meiner Umgebung mich da jetzt erreichen sollte. Die Leute sind betroffen, äh, maximal steigen sie in irgendein Fettnäpfchen. Womit ich nicht so gerechnet habe, waren, dass einfach sehr, sehr viele Mails, Tweets damit begannen, mit mir ist das auch schon passiert. Und 31 Prozent aller Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Das ist natürlich auch eine sehr hohe Zahl. Was mich da eigentlich am meisten überrascht hat, dass viele auch geschrieben haben, so nach dem Motto, ich habe noch nie drüber geredet. Oder wo ich mir eigentlich dachte, Wahnsinn, das ist so ein Tabu. Es war mir gar nicht klar. Mir ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwer gefallen, darüber zu schreiben. Mir fällt es auch nicht schwer, darüber zu reden. Ich glaube, dass, dass viele Frauen dann nicht drüber reden wollen, wollen, weil, sie, weil sie geplagt sind von Schuld- und Schamgefühlen, die auch dazugehören, die ich auch habe, aber von denen man eigentlich wissen müsste, dass sie, dass sie, keinerlei, dass sie keinerlei Begründung haben, dass sie keinen Grund haben. Es, gibt, ähm, es ist 2006 erst das Gesetz geändert worden, dass man Kinder unter 500 Gramm überhaupt beerdigen darf. Davor durfte man das gar nicht. Heutzutage liegt in den meisten Bundesländern die Entscheidung bei den Eltern, ob und wie sie ihr Kind bestatten wollen. Wir haben uns dann für eine, für eine Einzelbestattung auf einem Gräberfeld für Sternenkinder entschieden. Und wir haben dann eine Woche nach der, nach der Geburt, haben wir dann eine Beerdigung gemacht, eine kleine. Und ähm, ja, jetzt liegt er auf dem Münchner Waldfriedhof auf einem Gräberfeld.